ECHO-1, Acknowledge. ECHO-1, Confirm Shell Download. Copy that. Ready when you are. Hallo, hier spricht ECHO-Einheit Jack. Ihr habt beim letzten Mal nicht aufgepasst? Okay, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir konnten die Sensoreinheit reparieren. Damit konnten wir die Anomalie scannen, aber verdammt noch mal, was warten wir noch? Olivia braucht unsere Hilfe. Also, los! Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lone Echo. Und äh, wir müssen dringend zu Olivia, die braucht unsere Hilfe. Also ab zum Fury-Transporter und schauen wir mal, was los ist. Schneller! Okay. So. Wähle dein Ziel. Captain Rhodes. Los. Beeil dich, Junge. <lacht> Liv ist an der Station eingeklemmt. Okay. Hilflich, Liv sich von dem Laserschneider zu befreien. Oh je. Oh nein, <lacht> ich habe kurz losgelassen und weg war ich. Okay, Leute, ich fliege so hin. Okay, da sind wir jetzt auch schon. Also nie im Fury-Transporter irgendwas loslassen. Oh, da ist Olivia. Ich komme, ich komme, ich komme. Ort. Bereich wird gesäubert. Gott sei Dank, dass es dich gibt. Das, da das hat sich einfach aus. eingeschaltet. Keine Nein, Angst. Die, die automatischen Freigabeprotokolle funktionieren nicht. Ich, ich stecke zwischen dem Wagen und der Schiene fest. Siehst du eine Möglichkeit, mich da rauszubekommen? Ja. Nein, da nicht. Wir müssen irgendwie das Teil hier aufmachen. Mal, können wir scannen? Die Zugangsabdeckung. Wenn du dich durch die Bolzen schneidest, können wir einen Blick hineinwerfen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ging aber eben nicht. Bist du weg? Ausweichmanöver erforderlich. Warnung. Trümmer mit hoher Geschwindigkeit. Da! Wow! Annäherungsalarm Jack. Auto Hut scheiße. scheiße. Die Jack. Starte neu. Da. Hey. Die Anomalie, sie verändert sich. Was zur Hölle? Jack, sie ach du Scheiße. Sie heilt sich. Scheiße. Wieder in Betrieb. Ich muss dich noch los, ich mach dich los. Ja, ja, ja. Es wird alles gut. Stationsrumpf beschädigt. Die Welle wird uns treffen, Jack. In Eile. Starke Schäden in der Scheiße. Ich kann nicht mehr wegmachen. Oh Scheiße, wir sind am Arsch. Liv, Liv hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Du suchst die Station. Liv, wo bist du? Nichts. Neu gestartet an Bord der Station, kein Zeichen von Liv. Suche nach Hinweisen darauf, wohin Liv gegangen. Ja die. Das ist irgendwas auf ein riesiges auf uns zugeflogen? Wo soll die hingegangen sein? Oh je, oh je. Checken wir mal kurz den Holotisch. Ganz die ganze Station ist hier. Annäherungsalarm. hier. Annäherungsalarm. Guten Morgen, Echo One. Es ist ermutigend zu sehen, dass du dich endlich erholt hast. Hera, was ist passiert? Wo ist Liv? Die Station hat beträchtliche strukturelle Schäden durch das Trümmerfeld erlitten. Mein Programm wurde kurz nach Captain Rhodes' Aufbruch in den Ruhezustand gezwungen. Okay. Aufbruch? Aufbruch? Wohin ist sie gegangen? Captain Rhodes hat kein spezifisches Ziel angegeben. Okay, die wäre doch nicht ohne mich weggeflogen, oder? Scanne die Notfallbarke. Ich hasse es, warum das hier nicht funktioniert. Okay. Kommt man hier rein? Ja, hier ist alles... ...am Arsch, würde ich sagen. <lacht> Kann ich hier irgendwas machen? Die Fenster sind auch geschlossen, weil wahrscheinlich irgendwie die Scheiben alle kaputt sind. Also hier ist nichts mehr möglich, okay. Ich hier noch rein. Nein. Okay. Jetzt hänge ich ein bisschen fest hier. Hier ging es, glaube ich, raus. Notfallbarke, Notfallbarke... Da ist doch was. Da ist doch was. Warte mal, der muss weg. Mayday, Mayday, Titan Command, wenn Sie da irgendwo sind, hier spricht Captain Olivia Rhodes. Kronos 2 ist verloren. Ich wiederhole, meine Station ist beschädigt. Wir wurden von einem Trümmerfeld getroffen, dessen Ursache ein unbekanntes Schiff in unserem Sektor war. Die Schäden sind verheerend. Ganz ehrlich, es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Ich hätte es nie geschafft, wenn Jack mich nicht befreit hätte. Aber er... Er startet nicht mehr neu. Er ist verloren. Nein, ich bin neu gestartet. Ich kann nicht hierbleiben. Die Stromversorgung ist außer Betrieb. Wir haben Druck verloren und die Strahlungswerte steigen rasant an. Meine einzige Chance ist, mein Glück auf dem unbekannten Schiff zu versuchen. Die Erfolgschancen sind gering, aber... Wenn es eine Hoffnung gibt, dass ich auf diesem Schiff überleben könnte, muss ich es versuchen. Titan Command, wenn sie das empfangen... Verdammt, wenn... wenn irgendwer das empfängt, suchen sie nach mir. Hera, sind noch Fury-Transporter funktionsfähig? Bestätigt. Den nächsten Transporter zur Schleuse der Station umleiten. Ich werde Liv finden. Und wohin müssen wir jetzt? Hera, öffne die Türen der Aktivierungsbucht. Echo One, ich muss dich in Kenntnis setzen, dass das Verlassen der Station einen Verstoß gegen das Atlas-Protokoll ist. Ja, darstellt. Bla, bla bla bla Die Sicherheit des Captains hat oberste Priorität, oder nicht? Bestätigt. Der Captain ist in Gefahr. Es ist meine Pflicht, ihr zu helfen. Also bitte, öffne die Türen. Ich hätte es jetzt nicht so freundlich ausgedrückt, äh, aber... Kannst du LIST-Transporter orten? Negativ. Sensornetzwerk außer Betrieb. Was, wenn ich einen der Satelliten reparieren würde? Bestätigt. Ein einzelner Sensorimpuls aus einem der Satelliten wäre wahrscheinlich ausreichend. Dann ist das unser erster Halt. Neues Ziel. Repariere den... Sensor, -Satelliten, nimm den Sensor -Satelliten wieder in Betrieb. So dass Hera Liv finden kann. Ah, ich Schilde bei 50 Okay, was geht jetzt? Hera, ich sehe den Fury. Ist der Start bereit? Negativ. Stelle gefährliche Strahlungswerte fest. Die Steuerungen des Furies sind derzeit gemäß Atlas-Protokoll gesperrt. Oh, ich brauche bitte vor unbedingt dem wieder den des Transporters. Was also müssen wir jetzt eine Menge wieder reparieren, bevor es weitergeht? Boah, hier ist eine riesen, riesige Strahlung am Start. Schilde bei 95%. Dämpfungsfeld aktiviert. Bestätigt. Okay, jetzt keine Strahlung mehr. Sensor, Lege Kurs fest. Okay, finden wir unseren Ketten. Nein, ich will erstmal diesen. Lass ähm, uns noch mal kurz gucken. Genau, den sensor Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte Wähle der Holo-Karte. Sensor-Satellit, da müssen wir doch hin. Ziel, sensor A2. Und nicht Bereite loslassen. Zündung der Schubdüsen vor. Bitte warten. Loslassen ist schlecht, <lacht> haben wir eben festgestellt. Boah, ein riesiges Schiff da. Ich dachte die Station wäre schon groß. Okay, lassen. Herr, es Vor der Wiederherstellung des Langstreckensensors müssen die Reparaturen am Satellit fertig sein. Verstanden. Herr, was sind das für ungewöhnliche Bucherungen, die den Satelliten bedecken? Unbekannt. Ich empfehle weitere Untersuchungen. Einverstanden. Beginne einen neuen Logbucheintrag. Bestätigt. Und suche die unbekannten, ja, mysteriösen. eine mysteriöse Substanz, okay. Ich hätte es jetzt Buchungen genannt nochmal. Okay, jetzt müssen wir schauen, was wir machen können. Okay, habt ihr gesehen? Seltsam. Hera, hast du das gesehen? Die Substanz scheint durch meinen Reaktivkater gereizt worden zu sein. Bestätigt. Speichere Interaktion. Scan-Daten erhalten. Bitte warten. Aminoorganische Verbindung Intakte Peptidbindung Minimale zelluläre Aktivität Vorläufige Analyse Inaktives Biopolymer Ursprung unbekannt Wartungszugang. Hm. Scheint nicht gefährlich zu sein Zumindest nicht in seinem inaktiven Zustand Ich empfehle die Durchführung einer visuellen Untersuchung Paris? Ich brauche eine Energiezelle ah, Hat der Fiori-Transporter eine? Der hatte da immer so einen Kasten hinten dran Da ist eine, was hast du, Energie? Oh, haben wir, haben wir noch genug. Wow. Okay, ähm, habt ihr gesehen, die, die reagieren auf diese Batterie, glaube ich. Ich empfehle die Durchführung einer visuellen Untersuchung. Batterie eingesetzt. Der Strom weckt die unbekannte Substanz auf. Ich rate zur Vorsicht. Ich muss die Steuerung der Stromversorgung auf Reserve umschalten. Was ist noch eine Konsole. Macht mich ein bisschen nervös, das Ganze hier. Ähm, Müssen wir wahrscheinlich schneiden, ne? Nein, können wir nicht schneiden. Diese Klappe wird vor dem Einsatz versiegelt. Ich muss sie aufschneiden, um an die Stromsteuerung zu gelangen. Das blöd hat man immer erst irgendwie da machen muss, bevor man. Da war schon fast klar, dass wir die jetzt aufschneiden müssen. Das war's. Der Satellit ist jetzt voll funktionsfähig. Hera, starte bitte eine Langstreckensensorabtastung nach Fury-Transportern. Bestätigt. Jetzt zur Untersuchung dieser unbekannten Substanz, die den Satelliten bedeckt. Okay, gehen wir mal hier hin. Gehen wir hier runter. Beginne visuelle Begutachtung. Die Substanz besitzt eine ungleichmäßige Oberfläche sowie ein vielfältig strukturiertes Aussehen. Sie könnte organisch sein. Ihr plötzliches Auftauchen in unserem Ökosystem deutet darauf hin, dass die Substanz irgendwie in Verbindung mit dem Eintreffen des unbekannten Schiffes steht. Ich empfehle die Durchführung einer Gefahreneinschätzung. Achtung! Von Kontakt mit der Substanz in Ihrem aktiven Zustand wird abgeraten. Ich empfehle, die Substanz nur in ihrem inaktiven Zustand ja, beschleunigter zellulärer Metabolismus. Rhyolytische Reaktion festgestellt. Das klingt beunruhigend. Komm, wir gucken uns mal hier den Kern an. Eigenartig. Laboreinheiten sind darauf ausgelegt, eine eingeschränkte Funktionalität beizubehalten, auch wenn sie schwere Schäden erlitten haben. Sie haben sich komplett Aber um den herum geschwungen. alle internen Funktionen eingestellt zu haben. Sie kann nicht repariert werden. Wieso Krebsgeschwüre? Das klingt beunruhigend. Hm, okay. Dieses violette Gitter, was ihr hier seht, das ist das Dämpfungsfeld vom Fury-Transporter. Und also in dem Bereich äh, sind wir keiner Strahlung ausgesetzt. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Na ne, okay, jetzt schauen wir mal, was wir noch für... Berühre die unbekannte Substanz. Ich empfehle die Durchführung einer Gefahreneinschätzung. Ich empfehle, die Substanz nur in ihrem inaktiven Zustand zu berühren. Ja, aber hier ist, hier ist ja alles aktiv. Da hinten ist noch was inaktives. Okay, hier können wir, hier können wir was machen. Eine faserige Struktur. Sie scheint mein Exoskelett nicht zu beschädigen, scheint sicher zu sein, sie zu berühren, zumindest in ihrem inaktiven Zustand. Interaktion gespeichert. Untersuchung abgeschlossen. Speichere alle Beobachtungen der Biomasse unter der Überschrift. Oh, da haben wir richtig gut. Schaden gekriegt. Gefahr. In Ordnung. Echo One Die Langstreckenscanner haben Captain Rods Fury Transporter entdeckt Das Signal kommt aus dem Inneren des unbekannten Schiffs Oje. Verstanden Leg einen Kurs fest Bestätigt Fury Transporter ist abflugbereit Ja, wir müssen, wir müssen uns erst nochmal aufladen Okay LIVs Transporter sendet ein Signal aus dem Inneren des Schiffs. Dann wollen wir mal dahin, oder? Wähle dein Ziel. Ziel, Fury Transporter FR-103. Bereite Zündung der Schubdüsen vor. Bitte warten. Hera, bring uns an die Steuerbordseite. Scanne den Rumpf nach charakteristischen Eigenschaften oder Markierungen. Bestätigt. Die Station hat es aber ganz gut zerrissen. Überall sind Teile. Da auch. Aber das Schiff hat auch gut Schaden genommen. Was schon ein cooles Gefühl. Auch diese Größenproportion, die Vorsicht, stimmt jetzt hier also man fühlt sich los? hier Wirkliche mega klein auf dem Rumpf halte hier ich möchte mir den scheinwerfer des Films mal genauer ansehen markierungen entdecken. wo sind markierungen unbekannte markierung ich habe angst loszulassen <lacht> Hm, Hera, könnte das eine Art von Schriftsystem sein? Vergleiche mit allen bekannten schriftlichen Kommunikationssystemen in Atlas' interplanetarischer Datenbank. Keine Einträge gefunden. Erstelle eine Tabelle für die lexikalische Analyse. Das scheint mir funktioniert bleiben. ein bisschen hakelig, finde ich. Kommt ein bisschen smoother sein. Wähle dein Ziel: Energie. Naftkon Unsere Hülle sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus Aber Da sind auch überall diese Bucherungen Die haben auch das ganze Schiff erobert scheinbar Warnung, der Weg ist versperrt Suche nach einer alternativen Route. Sackgasse. Ich kann den Fury-Scheinwerfer verwenden, damit Hera einen Weg findet. Versperrter Weg. Feuerweg. Da, dieser Weg scheint frei zu sein. Kannst du das bestätigen? Bestätigt. Dieser Weg Die wird, wird kein Post leichter ist. sein. <lacht> Festgelegt. Gib Bescheid, wenn es weitergehen soll. Er soll weitergehen. Wähle dein Ziel. ziemlich dunkel hier. Hm? Ah, Hera lotst uns hier gut durch. War kein scheiß Hera. Annäherungsalarm auf Zusammenstoß wow. vorbereiten. Hera hat doch scheiße gemacht. Aber hier sind jetzt keine Roboter oder so. Menschen. Nur diese Wucherungen überall. Da geht es bestimmt weiter. Komische Geräusche nennt man hier schon mal, wahr? Irgendwie. Eine Riesenhalle. Hier die Geräusche werden seltsamer. Okay, fliegen wir jetzt da in die Klappe oder machen wir jetzt einen Schlenker nach links. Okay. Mir eine Analyse des Schiffs, Aufbau, Konstruktion, irgendwas, das helfen könnte, seine Herkunft zu bestimmen? Bestätigt. Bitte warten. Die allgemeine Konfiguration des Schiffs ist in den Atlas-Datenbanken nicht enthalten. Jemand gar nichts mehr. Hera. Hera, hörst du mich? Das Schiff muss unsere Kommunikation stören. Das ist nicht gut. Liftsignal kommt irgendwo aus der Nähe. Ich sollte mich hier mal umsehen. Oh, da oben ist der Fury-Transporter von ihr. Okay. Was haben wir hier noch? Suche in der Umgebung nach Liv oder nach Indizien über ihren... Oh. <lacht> okay. Wir hauen uns jetzt nochmal das Schild voll. Das ich hoffe, wir haben sogar... 100 Prozent. Okay, dann fliegen wir jetzt mal hoch. Okay, hier sind wir noch geschützt, zum gleich aber nicht mehr. Das Schiff ist stark verstrahlt. Ja. Wenn ich dieses Dämpfungsfeld nicht bald wieder aktiviere, wird meine Hardware beschädigt. Das hat sich bestimmt abgeschaltet, um Strom zu sparen. Das heißt, Liv war vor Stunden hier. Das sollte mich vor der Strahlung schützen. Okay, das muss damit einen Weg hineingefunden haben. Eine Notfallbarke? Eine Notfallbarke. Ich sollte sie scannen. Vielleicht hat Liv eine Nachricht hinterlassen. An alle, die diese Nachricht empfangen. Hier spricht Captain Olivia Rhodes. Ich, Alter, die Geräusche. Ich lebe. Zumindest vorerst noch. Äh, die Lebenserhaltung von Kronos 2 wurde beschädigt. Und ich hatte keine andere Wahl auf diesem Ja, Liv ist reingegangen und wir müssen jetzt auch einen Weg reinfinden. Da sieht aus, als da offen wäre. Wir checken aber mal kurz da, weil da Pfeile sind. Eigenartig. Vielleicht eine Steuerungskonsole. Ja. Eine Luftschleuse. Allerdings scheint sie offline zu sein. Okay, dann werden wir jetzt uns mal nach dahin begeben, da wo scheinbar offen war. Der Rumpf ist hier beschädigt. Eventuell könnte ich mir ein Weg hinein freischneiden. Okay, ja, das können wir auch probieren. Nein, falscher. Jetzt kommt hier ein Alien angesprungen. Zum Glück ist das kein Horrorspiel. <lacht> Okay, ist eigentlich alles weg. Ah. Boah. Ah, Licht habe ich an, okay. Das sieht wie eine Art Wartungskanal aus. Von hier kann ich vielleicht den Strom für diesen Abschnitt wieder einschalten. Okay, wir kriegen keinen Schaden. Das müssen wir untersuchen. Das sieht wie eine Notstromversorgung aus. Aufgrund der Biomasse ist sie aber nicht mehr funktionsfähig. okay die klappe okay aber reicht hat wenn da irgendwie eine drin ist oder zwei nee, okay scheint irgendwie schädig zu sein keine ahnung warum ein ah. speicher für ionische flüssigkeit geladener kontaktpunkt wahrscheinlich eine art energiezelle Okay, Energiezelle. Aber die sieht jetzt ja nicht leer aus, ne? Kann man diese Scheiße da wegbrennen? Ne, immer auch nicht. Okay. Was noch eine Energiezelle? Das geht nicht mehr, wir müssen die mal mitnehmen. Aber da führt einen Weg lang, ne? Da nicht, ne? Okay. Oh, nix berühren. Nix berühren, nix berühren, nix berühren. Guck mal da, da ist doch was. Nein! <lacht> Energiezelle eingesetzt. Jetzt muss ich den Rest austauschen. Tauschen wir jetzt aus. So, mal schauen, was dann passiert. Sieht oh, aus, Licht. als würde die Luftschleuse hochfahren. Wenn sie funktioniert, ist das mein Weg hinein. Jetzt gehen wir hier raus. Schauen wir mal. Scheint jetzt Energie zu haben, der Teil. Die Steuerung ist jetzt mit Strom versorgt, aber ich bin nicht mit dem holographischen Interface vertraut. Holographische Steuerung. Faszinierend. Okay, man muss jetzt immer hier diese Zahnräder zusammenführen. Das kenne ich von damals noch. Wenn Liv hier war, ist sie vielleicht noch in Reichweite meines Kommunikators. Liv, hörst du mich? Olivia, bist du da? Immer noch gestört. Keine ich andere, habe keine Wahl, ja. als erstmal ihrer Spur zu folgen. Die Kabine steht unter Druck, aber die Luft kann man nicht atmen. Könnte das die Biomasse sein? Könnte sie kontaminiert sein? Da ist was. Ich kann Strom daraus abziehen. Und, falls nötig, meinen Strahlungsschild wieder auffüllen. Ah. Ich stelle eine Ladung in diesem Gerät fest, die dem des Induktionspanels der Kronos 2 ähnelt. Vielleicht kann ich es zum Aufladen verwenden. Okay, ja, habe ich ja schon gemacht. Da kann man das Schild aufladen. Das läuft so ähnlich wie bei den Notfallverteilern auf der Kronos hm. 2. Vielleicht kann ich ja die Stromzufuhr umleiten. Aber vorher muss ich diese Abdeckung abschneiden. Angezeigten Daten passen zu keinen in meiner Datenbank enthaltenen Codes oder Sprachen. Wie okay, da ist jetzt da oben was? Also kann man wahrscheinlich immer sich aussuchen, wo der Strom hingehen soll. Scheint als könnte ich hier auf die Infrastruktur des Schiffs zugreifen. Lüftungssteuerungen. Aber hier kann ich nichts machen, ne? Das Tür wird von der Biomasse versperrt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, wahrscheinlich durch die Lüftung, aber wie kriegen wir die jetzt auch? Umverteiler. Das mal an. Vorwärts da irgendwo. Diese Steuerung könnte mit den Kapseln an der Wand verbunden sein. Ein großes Fach ungefähr in Form eines Humanoiden. Das könnte eine Art Durchgangsraum sein. V.A. Kapsel. Ach schon wieder vorbei. <lacht> Okay, ein kompletter Monitor, Bildschirm. Wir ja, uns aber nicht weiter. Jetzt kommen wir in die Luftschleuse. Diese Sporen könnten den Sauerstoff kontaminiert haben. Die Spore ist beim Kontakt mit meinem Cutter explodiert. Vielleicht kann ich einen Teil der Kontaminierung beseitigen. Okay. Wir dürfen hier auf keinen Fall berühren die Dinger. Sterbt alle. Großflächige Biokontamination. Ich sollte vorsichtig sein. Ah, oh, die fliegen hier überall rum die Dinger. Okay. Oh, man fühlt sich schon hier nicht so ganz sicher die biomasse dort wurde inaktiv als der strom ausfiel Sie scheint direkt mit dem Stromnetz des Schiffs verbunden zu sein. Dieser Schott ist verschlossen. Vielleicht kann ich mich hindurchschneiden, um an den Schließmechanismus zu kommen. Man muss jetzt echt aufpassen, wo man hier was anfasst, wo man mit dem Kopf gegenkommt. Mechanismus freigegeben. Jetzt kann ich die Tür aufstemmen. Okay. Ja, ist das ist das ist echt viel. So. Irgendwas hat den Rumpf durchschlagen. Boah, die sind ja am Pulsieren, die Dinger. Das Ding scheint Sporen in die Luftversorgung abzugeben. Super. Vielleicht eine Biowaffe? Diese Sporen explodieren bei Kontakt. Sie verbrauchen mein Strahlungsschild im Leben, wenn ich Ihnen nicht aus dem Weg gehe. Ein okay, paar äh, können wir uns natürlich berühren, aber nicht zu viele. aus komme ich zurück in die hauptkabine was gut sehr gut so viel schaden haben wir jetzt nicht genommen aber ein bisschen auf jeden fall auto oh, scheiß spore niemand mag sporen Sprengkörper. Oder Kapseln. Seltsam. Diese Sprengköpfe entsprechen nichts in meiner Datenbank. Hm. Was ist da? Wow. Oh. Was ist das? Ich stecke jetzt erstmal, was da drin ist. Da kann man doch irgendwie... Seltsam. Hier war doch gerade was. Okay. Induktionspanel. Okay, wir kriegen ja Schaden. Ich weiß natürlich nicht, wo ich jetzt hin muss. Und da, wo der Pfeil Dieser Bereich ist? ist stark verstrahlt. Oh. Mit meinem Scanner sollte ich einen Weg finden können. Eine der Türen hier wird noch mit Energie versorgt. Elektrische Relaisanker. Der Lademechanismus der Waffe. Induktionspanel. So können wir den ganzen wenigstens ein bisschen entgegenwirken. Ah, wir hatten hier es auf. Super. Fällt. Die Sprengköpfe hier erscheinen nicht scharf zu sein. Da leuchtet was. Wow. Das ist krass. Also ohne die Teile hier könnte das auch eine Wasserrutsche sein. <lacht> Aber das wird ein Lüftungsschacht sein. Aber das ist so cool, hier in VR rumzufliegen. stromverteiler <lacht> man kann auch tennis spielen, <lacht> gut zu wissen ich weiß nicht wo das wieder ein monitor Das führt nirgendwo hin, also ist das schon richtig Wow! Ja ist klar, Also hier sind wir noch nicht genug Oh je, wir müssen hier weg Wir müssen ganz schnell weg, das ist eine Notfallbarke Oh, da kommen wir jetzt gar nicht hin, oder? Okay, weiter. Das ist eine Lüftungsschleuse. Was oh. schon wieder? Wieder weg, okay? Ah, komm, komm, komm. Oh je. <lacht> Tja, das war abstoßend. Die Zysten scheinen auf externe Stromquellen zu reagieren, genau wie die Biomasse. Nur dass die Reaktion feindseliger ist, nur um ihnen aus dem Weg zu gehen. Oh ja, wohl. Da sollten wir nicht unbedingt hin. Wir sind aber auch viele unterwegs. Ja. Okay, komm. Ah, oh, ich habe was berührt. Kontakt mit der Biomasse. Muss Kontakt mit aktivem Material vermeiden. Wir haben noch einen Körper. Oh. Pistole wäre mir ja lieber. Ich habe eben nicht mehr die Kurve gekriegt. Dann habe mich so ein Scheißding erwischt. Da ist, eine, da, da ist eine Energiezelle. Vielleicht brauchen wir die gleich. Boah, die schubsen eine richtig. Okay. So, das ist der richtige Weg Oder oh, oh, fahren wir gerade wieder zurück? nee das ist richtig Wir waren gerade von der anderen Seite. Okay, die scannen wir jetzt noch. Schauen, wir, was Olivia sagt. Aber die Technologie an Bord entspricht weder der von Atlas noch der der USN. Also muss ich das wohl in Betracht ziehen. Aber wessen Schiff das auch ist, sie... Sie sind längst fort. Irgendwas muss vorgefallen sein, sodass eine Evakuierung nötig wurde. Ich muss jetzt ans... ...überleben denken. Denn die Luft ist verseucht und... Kontakt zu Titan Command ist abgerissen. Finde ich keine Luftquelle. Bevor mein Sauerstoff verbraucht ist, hat die Sache erledigt. Captain Rhodes, Ende der Aufzeichnung. Hoffentlich nicht meine letzte. Ja Leute, wir haben es gehört. Olivia braucht Sauerstoff, die hustet die ganze Zeit. Also wir müssen die unbedingt finden. Ich würde aber sagen, wir beenden jetzt hier erstmal die Folge. Wir werden die auf jeden Fall in der nächsten Folge finden, hoffe ich mal. Aber schon, schon echt genial und auch beängstigend, wenn man diese scheiß Wucherung hier sieht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Falls ihr noch kein Abo gegeben habt, haut da mal auf den Abo-Button. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.